Das ist ein Lebenslauf. Struktur und Inhalt eines Lebenslauf sollte immer ungefähr gleich sein. Bei der Gestaltung kannst du und solltest du aber kreativ werden. Bei dem Lebenslauf fällt aber noch das Bewerbungsfoto. Das ist wirklich sehr wichtig. Die Schulbildung du chronologisch aufführen. Das heisst, das letzte oder das neueste Ereignis zuerst. Verbringst du deine Freizeit in einem Sportverein oder sonstige Nebenjobs? dann kannst du das bei den Hobbys aufführen. Hobbys zeigen deine Stärken und Kompetenzen. Schnupperlehre musst du ebenfalls chronologisch wie bei der Schulbildung anordnen. Dort kannst du auch Infoveranstaltungen und Prostbesichtigungen hinzufügen. Im Lebenslauf notierst du zwei Personen, wo etwas Positives über dich erzählen können. Die Person sollte dich gut kennen, aber nicht zu der Familie gehören. Für ein perfektes Bewerbungsfoto musst du verschiedene Sachen beachten. Als erstes solltest du schauen, dass du passende Kleidung hast. Zum Beispiel ein Hemd, ein Poloshirt oder sonst einfach ein Unishirt ohne Aufdruck. Du solltest unbedingt lachen auf dem Bewerbungsfoto, am besten mitzählen. Weil dann kommst du sympathisch über.